Hallo, ich bin Christian, 28, Diplom-Ingenieur Diplomingenieur Versorgungstechnik und komme aus Reuth. Ich habe ein Jahr lang in Südafrika ein Sportprojekt geleitet. Ich habe das gemacht, um mich persönlich weiterzuentwickeln und die Welt kennenzulernen. Es ist das Abschiedsgeschenk des Sportkarten Isitumbas, eine Solo-Krone. Vielleicht sollte ich ein bisschen was zum Projekt erzählen. Das Projekt gibt es hauptsächlich, um den Kindern eine Alternative zu bieten zum grauen Alltag, will ich es mal nennen. Hauptsächlich ist es für die Kinder eine Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen, sich zusammenzufinden, ihre Stärken und Schwächen auszuloten, um später einmal in ihrem Leben vielleicht, wenn wir Glück haben, besser zurechtzukommen. Ich kann es jedem nur empfehlen, dass er einmal in seinem Leben so eine Erfahrung macht, um zu sehen, wie es ist. Weil ich kann nur von erzählen. Erleben muss man selbst.